Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Inc. Ihr seht jetzt, wir fangen direkt mal mit einem Kredit, mit einer Kreditaufnahme an. Ich hab's versucht, mir jetzt einfach ein bisschen abzuwarten, aber das, ist wirklich das Geld ist nicht mehr geworden. Deswegen sage ich mich jetzt ein bisschen gezwungen muss ich ganz ehrlich gestehen ähm, nochmal einen Kredit aufzunehmen und jetzt wirklich zu hoffen, dass äh, ich hier zum Beispiel mit sowas Gewinn machen kann. Und das sieht schlecht aus. Äh, fängt ja schon mal super an. 9.000. Was wollen wir für eine Geschwindigkeit? 80 bis... Hey! Das ist ja 100! Mein Gott, ey. Äh... Joa, dann... Äh, dann versuche ich es doch mal... So. mal sehen es ist denke ich mal ziemlich unwahrscheinlich aber man weiß ja nie ich kann ja gerne überrascht werden nee da passt ich würde mal raten die Geschwindigkeit so überhaupt nicht ähm, 5000 für einen besseren Motor jawohl aber dann fährst du wieder bitte, bitte zwischen Luxemburg und Bern und jetzt bist, hast du ja definitiv die Geschwindigkeit. Also, wenn es jetzt nicht langt, dann äh, weiß ich aber auch nicht. Siehste, geht doch. Aber, äh, wir müssen, wir müssen, wir müssen mal ein bisschen... ...mehr hin und her kriegen, deswegen. Äh, zwischen Genf und Bern und hier auch zwischen Gent und Bern. So, beide Fahrzeuge werden so gut wie voll. So, hier habe ich nämlich noch äh, einmal sowas hier und kriegen wir damit jetzt ein bisschen mehr Geld ran. Ist auch ein bisschen. Ich denke nicht, dass uns das revolutionieren wird, aber. Geil. Okay. 56, passt. Mhm. Aber die Fahrzeuge werden ja prinzipiell alle voll, also... Ist jetzt nicht so, dass man... Ist doch in dem Sinne schlechter stehen damit. Ähm. Ja, bei dir ist vermutlich einfach die Nachfrage dafür nicht da. Ähm. Dann fahr du doch hoch, Gönning Amsterdam. Und dann kriegt ihr hier halt etwas Kleineres. Das war genauso funktioniert. Jawohl. So und. So, das haben wir verbunden. Das haben wir verbunden. Erste Klasse könnte ich noch draufpacken. packen. Entfernen. Äh, ein ganz klein wenig weniger. Naja, so. Aber Hauptsache, die Dinger werden so gut wie voll immer jetzt. Ähm, hier können wir aber noch ein bisschen mehr, denke ich mal, machen, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Das nicht. nett. Äh, aber zum Beispiel hier zwischen Luxemburg und Ding können wir ja noch deutlich mehr. Ähm. Mal gucken... Der macht jedes Mal 3000. 3000 äh, kostet aber 40 plus 5. Das heißt etwa... Ja, der kostet 47.000, die Kombination. Ich muss eigentlich 10 mal hin und her fahren. 10, 11, 13, 15 Mal, sage ich mal hin und her fahren. Plus noch ein paar andere Kosten, aber okay. Ähm, denke ich mal. Kann man machen. Und wir dem hier auch noch direkt ein Upgrade verpassen. So. Es, es lohnt sich halt trotzdem immer noch deutlich mehr als. Ne? So, und diese Route äh, lösen wir erstmal wieder auf. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Äh ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hiermit... Oh, 13.000. Äh, was ich aber machen könnte... Ist mal testweise, sag ich. Straßen, nein, ich möchte so verbinden. Äh, und zwar dich mal dich dann Boah, perfekt, du fährst sogar runter. Hast gemerkt, dass oben um Straßensperre ist? Guter Junge. Nein, okay. Dann wieder Bern, Luxemburg. Jawohl. So. Ich denke mal, sonst ist es hier nicht gerade ganz viel zu machen. Äh, was kostet das Länderticket? 50.000. Alter, also wie viele wollen die denn eigentlich? Man, ey. Nee, diese Busfahrer. So, bei den Frachen haben wir schon die Hälfte. Wir müssen die erste Klasse noch ein bisschen transportieren. Ähm ich sehe aber, um ehrlich zu sein, nirgendwo... Ja, okay. graz Berngraz. graz ist auch so eine schöne Strecke, wa? Ähm, aber dafür brauchen wir erstmal... Müssen wir erstmal Österreich kommen. Das ist relativ teuer. Aber... Ich würde sagen, in dem Sinne aktuell, es läuft, weil... Okay, ich habe nichts gesagt. Boy, dieses Depot kommt ja auch überhaupt nicht damit klar. Jawohl. Busse, ey, meine Kann sein, dass die schneller und mehr kaputt gehen als sonst? Das war doch sonst nicht so, so arg. Oder? Oder irre ich mich da? So, ja, wo noch? Wo noch? Ach, hier unten. Mein Gott. Äh. Ja, dann hier noch ein Depot. So, die Depots jetzt aber nicht reichen. Puh, guck mal, da Luxemburg-Paris. ja ja. So, jetzt warten wir nochmal ganz kurz. Äh, ab, was das Geld sagt. Ich weiß, liegt das in England? So, so, sollte ich diese Fahrzeuge hier vielleicht einfach alle verkaufen? Kann man die überhaupt verkaufen? Hm? Irgendwie so Linien hier aufgeben, die nicht ganz so gut funktionieren. Zum Beispiel das da. Äh. Snape. Fahrzeug verkaufen. Jawohl. Mach mal. Ding ist halt auch ich sehe nicht wirklich äh, die die die die die fahrzeuge werden trotzdem so gut fast wie alle voll ich sehe nicht wo ich da so viel mehr machen könnte Ich sehe bei meinen Fahrzeugen, ehrlich gesagt, nicht, dass ich viel mehr machen könnte. Naja, äh, Geld, Geld, Geld, Geld. Jawohl, wir haben ein bisschen reduziert, aber... Wir müssen halt einfach einkommen. Wir brauchen ein bisschen mehr Einkommen. Das ist einfach alles. Äh, wir, machen, wir machen auch tatsächlich immer noch mehr Minus als Plus. Und ich verstehe... Ich, ich stehe echt auf dem Schlauch, woher das bitte kommt nachdem es letztes Mal so gut gelaufen ist. Und ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe bei dem Start, dass der echt gut war. Und dann jetzt sowas hier einfach. Also, woran liegt das jetzt bitte? Vor allem zum Beispiel, woran liegt das auch, dass hier die, die, die, die Depots, also ich habe... Ich habe, sonst habe ich ein Depot gebaut. Ich konnte ganz Europa damit versorgen. Ha, haben die da was anderes gebalanced oder so? Hm. Naja, auf jeden Fall. Was ich hier sagen kann. Das Minus wird immer größer. Äh, zumindest schon mal gleich schon unseren kredit abbezahlt das heißt da hätten wir schon mal 80 äh, 40 .000 weniger ausgaben aber das ist doch relativ es ähm ist immer noch recht viel und wir sind doch relativ weit davon entfernt ähm Guck mal, wir gehen jetzt gleich auf die 300.000. Nee, im, im Minus zu. Das ist doch, das ist doch, das ist doch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Das ist... Ja, ich versuche mal mit Lubiana, glaub. Das heißt, wir nehmen einen Kredit von fast einer halben Million jetzt auf. Kaufen uns die hier. Machen eine Verbindung dahin. Geben den einen wunderschönen Bus. Und wenigstens wird er voll. Halleluja. Weil da sind echt viele Leute, die da hin und her wollen. Damit können wir, denke ich, echt ein bisschen Gewinn machen. Ja, hier in die Richtung das noch mitnehmen. Aber äh, es sind auch wieder 270.000. Nein, danke schön. Aber Ljubljana will jetzt. Das hat jetzt uns nichts direkt zu bieten. Zagreb. Äh, Split. Nee. Belgrad. Oder erstmal wirklich äh, das hier ausmelken zum geht nicht mehr. So, boah, alle, ihr kriegt jetzt schon, ihr habt am Anfang, ihr habt am Anfang 2000 gekriegt, jetzt kriegt er 5000 sind einmal noch unzufrieden oder was? Leute, ey. ihr wisst, dass ihr auch immer mehr werdet. Hm? Die, die Fahrer kosten mich jetzt schon 130.000 im Monat. Das kriege ich doch im Leben nicht gezahlt. Aber guck mal hier, das ist echt so eine Strecke, die können wir ausmelken. Und das ist auch absolut der Plan jetzt aktuell. Da werden Busse geschickt bis zum Umfallen. Na toll. jetzt ja, das ist noch eine Baustelle. Ansonsten. den reicht auch ein kleiner Bus. Dann setzen wir da noch einen kleinen Bus drauf. Gleich, bald, vielleicht. Irgendwann mal. Demnächst. Hm. Hoch. Ich doch gerade noch. So. Muss ich das jetzt feststehen? Ah, nee, hä? Habe ich, hab ich den gerade auf einer falschen Linie eingesetzt? Nee, hä? Was geht jetzt auf? Bus? Nein! Wie lange? Ach, komm schon. Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt, das ist doch. Das ist doch, doch, doch, doch. Das, das, das. das ist doch jetzt, das gibt's doch nicht hier. Mann, Äh... Da vertraut man einmal auf diese Dinger, auf eine Strecke hier und dann wird sie gesperrt. <lacht> Aha, jawohl. Mach doch mal ein bisschen mehr Plus. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, mach doch mal mehr ein bisschen mehr Plus. Ne? Warum fallen die jetzt wieder im. Okay. Wir machen aktuell zwei. Wir machen, glaubt tatsächlich, ein ganz klein wenig mehr. Plus. Wobei. Machen wir nicht. Wir haben 600.000 Kosten und wir machen irgendwie 500.000, wenn überhaupt. Ja, wir machen ziemlich genau 500.000. Haben wir 600.000 Kosten. Warum ist Treibstoff so teuer? Hat es irgendwas damit jetzt da zu tun? Äh, weil auf jeden Fall hier Schulden und Darlehen, die machen auf jeden Fall äh, noch ein bisschen was her. Abschleppen, okay, Depotunterhalt, ja okay. Depot ja, okay. Ähm, ihr lieben, lieben Busfahrer, ihr müsst mit ein bisschen weniger klarkommen. Ich, ich kann das sonst nicht tragen. Also, ernsthaft nicht. Ich kann das alles nicht tragen. Und ich sehe schon, die werden jetzt, wenn ich es so mache, werden die jeden Moment streiken. Und ich glaube, die hier auch hier mit den Depots haben. Die haben da irgendwas geändert, dass die Fahrzeuge schneller dass die fahrzeuge schneller ähm, kaputt gehen oder so. das ist doch auch also es ist finde ich auch nicht unbedingt sehr motivierend ich weiß ja nicht wie es euch geht aber wenn ich das so sehe wie es aktuell so läuft Haltet doch mal die Schnauze, ihr perfekten Busfahrer, ey. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Wenn die Fahrzeuge hier am laufenden Band wegfallen. Wenn die Fahrzeuge alle voll sind. So gut wie voll. Verschiedene einzelne sind nicht 100% wollte, aber ein ganz klein wenig, weniger. Wenn man jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 5 Depots haben, wo man sonst 2 hatten. Und wenn man trotzdem noch 100.000 im, äh, im Minus, monatlich ist. Also, ich weiß nicht, ob ich grundlegend was falsch mache oder ob das Spiel jetzt irgendwie falsch ausbalanciert ist von kosten und was die was man gewinnt aber äh, das ist, äh, Irgendwie ist Es ist es seit dem letzten update da wo, wo die tutorials da einfacher wurden äh, wurde das spiel einfach unspielbar So macht es tatsächlich überhaupt keinen spaß mehr Und, ja, wie gesagt, wir, wir verlieren mehr Geld, als wir mal herkriegen, auf jeden Fall. Ähm, das kannst du vergessen, diese Runde wieder. Wir haben zwar das beste Einkommen von allen, aber auch die höchsten Ausgaben. Und, es ist halt, ja, irgendwie finde ich unfassbar schade. Weil das Spiel hat eigentlich schon recht Spaß gemacht, aber... Wenn es jetzt so unspielbar wurde, aus ich weiß nicht welchem Grund. es ja Tut mir leid. Aber. Sieg, Pleite. Ja. Wir, ja, wir sind, wir sind jetzt pleite gegangen, weil... Keine Ahnung. Ähm... Irgendwas stimmt mit dem Spiel einfach nicht. Ich werde das noch mal äh, jetzt privat für mich alleine versuchen, ohne Aufnahme. Und wenn es noch einmal so ausgeht, dann muss ich mir echt mal überlegen, was ich da mache, weil es ist leider wirklich unspielbar so. Naja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem vielleicht gefallen. Ähm. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüsslü.